ChatGPT erweitert das Instrumentarium, was wir beim Lernen und bei der Bildung benutzen können, ungemein. Man kann es auf so viele Arten und Weisen nutzen, als Muse, als Bearingspartner, zur Erzeugung von individualisierten Lernmaterialien, vielleicht auch ein bisschen zur Korrektur von Materialien, also da können die Didaktiker sich richtig austoben.